Ihr habt bestimmt schon meinen Vlog gesehen von der Grundschule in Grünwinkel Und hier könnt ihr es anschauen. Wir stehen hier jetzt auf dem Friedrichsplatz und vor uns ist die Kirche St. Stefan. Ganz hoch oben im Turm hatten wir Religionsunterricht. Das war immer ein Mordspaß für uns. Wir tigerten die vielen, vielen Stufen hoch, manchmal rannten wir wieder zurück. Der Pater hatte unendliche Geduld mit uns. Nach dem Unterricht, Religionsunterricht gingen wir zurück in unsere Schule. Das war eine Schule für Begabte, die war direkt davor. Im Krieg war ich in einem Kinderlager, das war Schutz vor Luftangriffen. Und in der Zeit waren ganz schlimme Angriffe in Karlsruhe. Und da wurde auch diese Schule völlig zerstört. Sie war dem Erdboden gleich. Und von A nach B hat ein altes Foto gefunden. Das zeigen wir jetzt. Das hat von A nach B gefunden. Jetzt gehen wir in Richtung der alten Schule und ich erzähle euch, was mir noch davon in Gedanken übrig blieb. Und hier, wo jetzt ein Spielplatz ist, war unsere Schule. Eine Begabten-Schule. Die Schüler waren Kinder aus allen Vororten Karlsruhe und trafen sich hier. Wir fuhren morgens mit der Straßenbahn rein. Oft machten wir noch unsere Hausaufgaben in der Straßenbahn. Wir halfen uns gegenseitig. Nachdem der Luftkrieg immer stärker wurde, wir saßen dann unten im Keller, eigentlich ungeschützt. Es war so schlimm, dass das Gebäude wackelte. Und dann schickten viele Eltern ihre Kinder weg. Auch mein Vater schickte meinen kleinen Bruder und mich weg. Es gab Kinderlager im Schwarzwald als Schutz gegen den Bombenangriff. Und dort war ich dann bis zum Ende des Krieges. Und als ich zurückkam, hat die Schule den Erdboden gleichgemacht. Was noch übrig war, war gegenüber die Drogerie Roth die ich sehr gut kannte, denn da kaufen wir immer die Farben, Leinwände, Rahmen, weil mein Vater der Kunstmaler war. Heute ist das ein ganz modernes Gebäude geworden. Ich erkenne die Stadt kaum wieder. Nach dem Ende des Krieges gab es unsere Begabten-Schule nicht mehr. Ich wollte ja eigentlich Lehrerin werden, aber für eine höhere Schule hatten wir kein Geld am Ende des Krieges. So musste ich zurück in die Grundschule, und da gehen wir jetzt hin. Hier seht ihr jetzt die Hartschule, das war meine letzte Schule in der Schulzeit, in der achten Klasse, weil ja meine Schule zerbombt war. Da mussten wir den weiten Weg von Grünwinkel an der Alp entlang jeden Tag rüberlaufen. Unsere Schule, die Wilhelm-Gustav-Schule, war von den Amerikanern belegt. Wir trödelten immer an der Alperung. herum. Es war so schön da unten. Es drängte uns nichts in diesen alten Bau. Und wenn wir ankamen, stand immer der Rektor vor uns. Es war ein kleiner Mann mit einem Riesenstock. Meine Freundinnen stellten sich hinter mich. Und er donnerte uns dann nieder und fuchtelte mit seinem Riesenstock um. Ich hatte keine Angst. Ich habe den Krieg überstanden, dachte ich damals, ich werde auch diesen Direktor überstehen. Und dann setzten wir uns in unsere Bank. In den Pausen schlitterten wir den langen, langen Gang entlang zu den WCs. Überall standen Zinkwannen, weil es überall reinregte, alles noch Kriegsschäden. Wir natürlich, tollkühn, wir waren, hüpften über die Zinkwannen und einmal fiel ich schrecklich hin. Zerschlug mir beide Kniescheiben, saß in meiner Bank und weinte bitterlich. Da kam der Rektor zu mir her und sagte, siehst du nun, das hast du nun davon. So verging die Zeit, wir hatten noch Turnen und diese Turnhalle war auch sehr, sehr wackelig. Eigentlich war sie lebensgefährlich, aber wir überstanden auch das. Dann am Kriegsende, äh, äh, äh, am, am Schulende hatten wir noch eine Feier, zwei oder drei Freundinnen von mir, trugen Schillers Glocke vor, das konnte ich damals schon gut. Da kam der Pfarrer auf mich zu, der mich auch nicht leiden konnte und sagte, ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Und ich sagte zu ihm, ich kann auch viel mehr als sie wissen. Stolz, 14 Jahre alt damals. Dann war die Zeit um, Schulzeit war vorbei, Lehrstellen gab es nicht. Aber davon erzähle ich euch das nächste Mal. Viele, viele Jahre später wurde mein jüngster Sohn von A nach B in dieser Hartschule eingeschult. Und davon zeigen wir euch noch ein Foto. Und da ist mein Sohn von A nach B bei seiner Einschulung mit seiner stolzen Mama im Jahre 1969.